Herzlich willkommen bei der OpenTelekom Cloud. Mein Name ist Nils Magnus und ich zeige heute, wie ihr euch in die Webkonsole einloggt. Anschließend gebe ich euch einen Überblick über das Menü. Ruft zuerst die Webseite der Open Telekom Cloud auf. Scrollt dann auf dieser Seite nach ganz unten und klickt dort auf den Link zur Konsole. Im neuen Fenster macht ihr drei Angaben. Als erstes einen Domainnamen, der eine Referenz zum Vertrag ist. Als zweites den Benutzernamen und als drittes das Passwort. Ihr findet die Credentials in eurer Begrüßungs-E-Mail, die ihr von eurem Cloud-Administrator bekommen habt. Oben in der Menüleiste sind eine Reihe von Optionen zu sehen. Beginnen wir ganz links mit der Region. Hier wählt ihr aus, wo eure Cloud-Ressourcen tatsächlich gehostet sind. Hier ist EU.DE voreingestellt. Das ist ein Hinweis auf die Rechenzentren der Telekom in Deutschland, wo sie unter europäischem Recht betrieben werden. Wenn ihr auf Homepage klickt, kommt ihr jederzeit wieder auf diese Seite zurück. Jetzt schauen wir uns die Elemente rechts oben an. Wenn ihr auf eurem Domain oder Benutzernamen klickt, öffnet sich ein pull menü Wer Domain-Administrator ist, kommt mit User-Center zur Vertragsverwaltung. Mit My Credentials ändert ihr euer Passwort und mit der letzten Option meldet ihr euch von der Konsole ab. Das passiert nach einigen Minuten auch automatisch. Daneben, unter diesem kleinen Briefumschlag, findet ihr die Nachrichten, falls mal etwas schiefgegangen ist, etwa wenn ihr versucht, eine Ressource zu löschen, die ein anderer Kollege noch benutzt. Mit dem nächsten Icon verwaltet ihr eure Quotas. Einige Ressourcen sind in der Grundanstellung zunächst beschränkt, um unabsichtliche Kosten zu vermeiden. Keine Sorge, diese Beschränkungen lassen sich über diesen Knopf jederzeit aufheben. Und als letztes gibt es das Fragezeichen. Hier öffnet sich eine Seite, auf der ihr jede Menge thematisch sortierte Hilfe zu den angebotenen Diensten findet. Wo wir bereits bei den Services sind, schauen wir uns doch endlich einmal auf dem Hauptbereich des Bildschirms um. In Kacheln gruppiert seht ihr hier neun Kategorien. Fangen wir mit den drei wichtigsten an, die Compute, Storage und Network heißen. Innerhalb jeder Kategorie gibt es mehrere Services. Insgesamt gibt es davon schon 50 Stück und regelmäßig kommen neue dazu. Aber keine Angst, am Anfang braucht ihr nur wenige davon. Schauen wir uns einmal in der Kategorie Compute den Service Elastic Cloud Server an. Hier könnt ihr vor allem anlegen. Kleine Zahl sagt mir, wie viele Servers es bereits gibt. Um den Dienst auszuwählen, klicke ich auf seinen Namen. Im linken Bereich gibt es nun eine Seitenleiste, die listet nicht nur den Elastic Cloud Service, sondern auch thematisch verwandte Services auf. Wenn ich eine ECS Instanz anlege, füge ich danach manchmal noch eine Festplatte hinzu und richte ein Backup ein. Beide Dienste sind praktischerweise ebenfalls in dieser Sidebar zu finden. Schauen wir uns jetzt einmal den Hauptbereich des ECS-Dienstes an. In der Tabelle seht ihr alle Server, die ihr oder einen Kollegen schon angelegt habt. Jede einzelne Zeile steht für einen Server. Sie listet seinen Namen und seine interne ID auf, zeigt das Rechenzentrum, wo der Server steht, ob er gerade läuft oder gestoppt ist. Des Weiteren sehe ich hier die Zahl der CPU-Kerne, wie viel Speicher der Server besitzt und wie seine IP-Adresse lautet. Wollt ihr einen Server löschen oder stoppen, dann wählt diese Aktion aus dem Pulldown-Menü aus, das sich am rechten Ende jeder Zeile befindet. Wenn ich einen komplett neuen Server anlegen wollte, würde ich auf die große Magenta Plus-Schaltfläche klicken, aber das wird Thema in einem gesonderten Video sein. Diesen Aufbau mit einer Tabelle Details und Aktionen gibt es für jede Ressource der Open Telekom Cloud in ganz ähnlicher Weise, etwa für Festplatten, Netze und vieles mehr. Kehren wir zum Abschluss noch einmal auf die Homepage zurück oder wählen direkt Service List in der Hauptleiste aus. Ganz egal, wo ihr euch in der Konsole befindet, hier erhaltet ihr jederzeit einen schnellen Zugriff auf alle Dienste. Dazu noch ein kleiner Tipp, der euer Leben ein bisschen einfacher macht. Ihr könnt bis zu 10 Services mit einem Herzchen markieren. Die erscheinen dann im Favorites-Menü als euer Lieblingsdienste. Bevor wir das Video beenden, fasse ich zusammen, was wir kennengelernt haben. Wir haben uns in die Open Telekom Cloud Konsole mit Domainname, name Benutzername und Passwort eingeloggt. Wir haben uns die Navigation oben auf dem Bildschirm angesehen. Ganz oben sieht man links die ausgewählte Cloud-Region, rechts den Benutzer und den Domainnamen. Wenn ihr nicht weiterkommt, wendet euch ans Help Center. Dort gibt es Handbücher sowie Tutorials aufgelistet. Außerdem findet ihr hier auch Telefonnummern und E-Mail-Adressen zu unserem Cloud-Handling Support. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Bis bald im nächsten Open Telekom Cloud Video.